Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge von Fortnite. Heute zum ersten Mal ein Facecam und ich hoffe, es gefällt euch. Oh, das ist ein schöner Labyrinth unter uns Willst es nicht direkt hin. Ich weiß, was ist denn da? Ich gesagt, we can reach a role, oder? Hallo. Ja? Ja perfekt. Er, er ist schon ausgesprungen. hast du gesagt? Wohin gehen wir in der schönen Stadt? Ist ein Wo ist denn der? In der mitten. In der mitten? Ah, da ist das Bäumchen. Das ist größer als unser Baum daheim. haben. wir mal so einen großen Haus auf. Ja, wir können ja draußen einen aufstellen. Ah, es sind Kisten diesmal, glaube ich. Ja, dann hat halt noch einer. Also nur eine Kiste. Ich glaube, er ist ob nur eine Kiste wäre. Also, wenn die Munition gekriegt hätten wir die Waffen wohl auf die Waffe. Ist der wer? One shot Bin. Ja, ich komme. Fuck you, er hat halt eine bessere Waffen. Ich hab' Wohl mehr Ich bin ich in den out, out, Out, Alter, ich geh' hinten durch! Er ist hin! Nice, mhm. was soll ich machen mit meiner HP? Ich geh' hinten in die nächste Buche, ne? Ich hab' da Munition, aber ich hasse diese Waffe! Ich hab' Wohl mehr Ich bin in den Out, Out, Alter, ich geh' hinten durch! Er hin. hin? also? Nice, was soll ich machen mit meiner HP? Alter, oh, jetzt war ich endlich was Gutes. Holy moly, das war knapp. Das ist auch gut gegangen ist, 10 HP halt gehabt. Ja. jetzt habe ich, jetzt, jetzt, jetzt wird mein Leben langsam gereckt. Wegen einem Trank. Zum schießt ja? Wo bist denn du? Ich bin hier. Ich mal um, was schießt. Alter, der explodiert alles. Der hat einen Raketen gehabt anscheinend. Wo, wo, wo? So hinten schießen, so. Liegt am Boden. Und du Double. Hey. Boah. Da ist einer. Vor mir. Bist du in der Nähe? Ich komm kurz zu dir. Ja, er hat das Schuld. Er ist im Haus. Hm, er ist oben im Haus. Es rennt einer vorbei von uns. Er lootet. Wo Haus? Da war der nicht lootet. Yeah. Nee, das ist da oben nicht da, das ist da unten. Okay. Hey, da ist noch einer drinnen. Die spazieren da alle wie. Also der ist hin. ist sind Falle drinnen. nice. Also, das ist Ding. ist ein Falle drinnen. nice. Unser Duty ist hinwollen, Alter, nice Loot. Du hast anverbannt? Bitte. Ich guck mal, einer. Ich glaube, es ist viel sicherer, der Boden. Über Bubi-Granate und Raketenwerk mit einem Schuss. Ah, das ist verbannt. Ich hab's gerade nicht gesehen. Danke. Da hinten waren Wörche früher. Wir haben diese Schuss Echt? Hm. Ich glaub noch nicht ganz, aber... Schüsse, oh. da wo unsere steht, anscheinend er schießt selber. Gehen wir da oben? Oder ich weiß nicht. Oder gehen wir die nächste Stadt vor uns genau. Da ist es nicht, die Richtung ja fast. Ich hab genau 100 Leben, also mit Schild, wenn man das errechnet. Hey, Schüsse. Jawohl. Es schaut eher so aus, als ob wir auf der Seite sind, wo nicht unsere Freunde sind. <lacht> Außer zwei Leute oben auf der Map. Hier drüben liegt noch was. Auto-Shotgun. Ist auf jeden Fall besser als das Ding da. Nice, Verbände, das ist gut. Ja. Das ist unter mir, da ist der das Gegner. Ja, Boogie-Granate. Nein, ich gemacht und Server Boogie, er macht Boogie-Philipp gerne. Jetzt macht er nicht mehr Boogie. Aber er hat eine Shotgun. Sieg nicht, da, hinter mir! Geh mir hin! Nein, er will mich hin, er will mich hinmachen! Er ist nicht hier! Er, er ist vor mir! Er hat Granate! Wo Unter dir! Genau unter dir! Die Echt? Nein, es gibt noch genug Leben, kein Stress! Alter, der Philipp, der hat heimlich gilt Alter. Heute raved alles. Alter, der sind wie die Treppe auf, wir können aber doch nicht halt oben. Um. Nein, er ist links neben vorbei von der Treppe. Ach so. Gesprungen. Okay, Und dann so. ist er hinter dir bei der Treppe aufgesprungen. Ah, um, und da war irgendwo gerade der schild dran. Achtung! Sieben, Alter. Ich hab ihn! Leute. Ja, ist Wo ist er? Unter dir! Genau unter dir! Echt? Alter? Alter, der Philipp war da uns heimlich geübt, Alter! Ich Raketenwerfer und Granatenwerfer, du kannst gerne eins von deinen haben! Ja, die die Sehr. Hey, das heißt, wenn die... Ich kann... Nein, das war wahrscheinlich. Nicht. Doch, Alter, das ist wahrscheinlich doch was los. Hä, hey, er hat ihn, glaube ich. Ja. Aber ich schau trotzdem noch einmal nach. Immerhin kann der ja voll Loot gehabt haben. Das ist ein Sniper, wenn du haben willst. Alter, die voll Loot er noch war. Geh mal zusammen da her. Ja. der schießt schon wieder. Der ist doch schon gelootet. Wo wir zu dem Fall den Fight dem immerhin ist das in der Zone. Ja. Wo wir eher von links oder rechts. Ja, gehen wir, gehen wir bei dem Haus bergauf durch, auf Ja. Weil ja, du hast der Sniper und lieber gut zu war. Und deck mir ein bisschen von hinten. Seist du da? You. Da drüben ist Loot auf jeden Fall Aber es knallt eher rechts von uns im Westen Weil Ich sehe Six im Süden Süden? Oh, wie lange dauert denn noch? Hey, das ist ein Freund von uns? Ja Wo oh, im Süden? So, die Wendel wird aufgestellt. Ich hab da ein bissl Plattform gebaut, gell? Okay? Ja. ja, ich sag... Sieg es nicht Ich, ich dort überall. Jetzt ist bei den Ah, jetzt sie gehen. Zwei. Na? Oh, es explodiert, bei mir. Nice. Oh, es explodiert, bei mir. Nice. Alter, überall knallt. Nice, ich hab einen Links beim Dach, im Haus, da wo ich hinschießt schieße. ist die Schüsse? Im Süd-Süd-East Süd Süd nochmal Oh, der schießt eine Rakete um Da her, glaube ich Oh, der Rakete um mhm. Da her, glaube Das hat nicht für ihn gemacht. Das hat aber 2 bis 3 Leute, geht da rennt noch einer. Ah im Rennen ist es so schwer. Nice. Scheiße, okay. nix von uns. Ist er nach unten oder was? Unten. Ja. Ich red's dir mal, siehst du den? Siehst du das? Kannst du ausschalten. Scheiße, nix von uns. Ist einer unten oder was? Unten, ja. Direkt 10 mal, siehst du das? Kannst du auch schauen. Ja. Sag, wenn er kommt. Weil du hast noch genug Leben, oder? Ja. Ist noch immer einer unter uns? Ja. Ist der unten? Der ist mich! Alter, scheiße. Scheiße, ich hab den 3 halb gelebt, aber der lebt noch nicht mehr. Nike! Ist noch immer einer unter uns? da okay. unten okay. ist das nicht so das der Bord. Ich bin da unten. da da unten. Ich bin Es ist der Nice! <lacht> es <Der letzte? lacht> <lacht> <lacht> ist der letzte. Es ist <lacht>